Auch in Südafrika wird über die Beziehungen des Landes zur Führung in Russland diskutiert. Im Februar hielten beide Länder zusammen mit China ein Marinemanöver ab, ausgerechnet am Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine. Im vergangenen Jahr stiegen die Exporte Richtung Moskau offenbar deutlich und füllten dort Lücken, die westliche Sanktionen rissen. In Südafrika gibt es aber auch Kritik am russlandfreundlichen Kurs. Man dürfe die Beziehungen zur Europäischen Union, dem weitaus wichtigeren Handelspartner, nicht aufs Spiel setzen. Südafrika exportiert vor allem landwirtschaftliche Produkte nach Russland, z.B. Wein oder aber Zitrusfrüchte. Im vergangenen Jahr hat deren Export von Südafrika nach Russland um 8% zugenommen. Das feiert Moskau als Erfolgsmeldung. Zum Vergleich. Die Europäische Union nimmt Südafrika mehr als dreimal so viel Zitrusfrüchte ab. Deshalb hat sich Südafrikas Erzeugerverband auch Sorgen gemacht. Das war eine Rekordzahl, die wir dann nach Russland geliefert haben. Natürlich hatten wir Bedenken, dass Sanktionen gegen uns verhängt werden könnten. Aber dann hieß es, dass Nahrungsmittel von Sanktionen ausgeschlossen sind, wie auch Produkte für humanitäre Hilfe. Insgesamt hat der Handel mit Südafrika nach russischen Angaben im vergangenen Jahr um mehr als 16 Prozent zugenommen. Wirtschaftsexperten hierzulande bezweifeln das. Selbst wenn der Handel mit Südafrika wirklich über 16 Prozent gestiegen ist, heißt das immer noch nicht, dass dies den Handel in absoluten Zahlen deutlich vergrößert. Ob er nun 11 Prozent runtergeht oder 16 Prozent nach oben, wir reden hier von einem sehr geringen Volumen. Doch Russland nutzt seine Handelsbeziehungen auch, um politischen Einfluss zu nehmen. Das südostafrikanische Malawi, zum Beispiel eines der ärmsten Länder der Welt, hat von Russland 20.000 Tonnen Kunstdünger erhalten. Im Gegenzug wünscht sich Russland Malawis Unterstützung in der Ukraine-Frage. Bis jetzt allerdings vergeblich.